Wenn man in Lime Server eine Umfrage nur für bestimmte Teilnehmende freigeben möchte, dann kann man Zugangsschlüssel erstellen, sodass nur die Befragten an der Umfrage teilnehmen können, die einen individuellen Zugangsschlüssel erhalten haben. Ich zeige hier kurz, wie das funktioniert. Zunächst erstellen wir dafür natürlich eine kleine Testumfrage. Die nenne ich einfach mal Test und gehe auf Speichern. Und dann kann man hier auf der linken Seite im Umfragemenü die Umfrage-Teilnehmer einstellen. Das nutzt man also immer dann, wenn man diesen Kreis der Befragten einschränken möchte. Wenn man einen offenen Link erzeugen möchte, wo alle Befragten, wo alle an der Umfrage teilnehmen können, die diesen Link haben, dann braucht man hier einfach gar nichts eintragen. Wenn man aber einen geschlossenen Teilnehmendenkreis haben möchte, dann klickt man hier auf die Umfrage-Teilnehmer und dann initialisiere Teilnehmer Umfrage und weiter. Und dann kann ich jetzt hier die teilnehmenden liste erstellen hier oben und zwar habe ich da im prinzip drei verschiedene möglichkeiten ich kann entweder die teilnehmenden hier direkt selber eintragen oder ich kann das importieren zum beispiel hier über eine excel datei oder ich kann sogenannte dummy teilnehmer erstellen das heißt da brauche ich dann nicht die namen und die e mail adressen eingeben sondern kann einfach sagen bitte erstell mal 100 dummy teilnehmende also das sind dann einfach 100 zugangscodes und die kann ich dann eben beliebig verteilen und die beiden Möglichkeiten zeige ich einmal kurz. Ich gehe mal hier auf Teilnehmer hinzufügen. Da kann man dann Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal hier Test beim Vornamen ein und gehe auf Speichern und gehe dann mal hier auf Umfrage, Teilnehmer, anzeigen. Jetzt habe ich hier sozusagen meine teilnehmende liste mit nur einer Person und man sieht, dass hier beim Zugangsschlüssel noch nichts eingetragen ist. Das heißt Sobald man jetzt seine teilnehmenden Liste erstellt hat, kann man dann hier oben klicken auf Generiere Zugangsschlüssel und dann werden für alle Teilnehmenden in dieser Liste individuelle Teilnahmeschlüssel erstellt. Kann man sich angucken, indem man hier wieder auf Zeige Teilnehmer geht. Dann sieht man also, dass für diese Testperson jetzt hier ein Zugangsschlüssel erstellt wurde. Und die Zusendung von diesem Zugangsschlüssel an die Umfrage Teilnehmenden kann man auch direkt hier über LIME Survey machen, indem man hier über Einladungen und Erinnerungen auf sende e mail Einladung geht und dann kann man direkt an alle Teilnehmende in dieser Liste diese individuellen Codes rausschicken. Dann die andere Möglichkeit ist hier über diese Dummy-Teilnehmer zu gehen da werde ich jetzt gefragt, wie viele möchte ich denn erstellen? 100 Stück, Zugangsschlüssel, Länge 15. Lassen wir einfach mal die Voreinstellung und gehen auf Speichern. Und dann sieht man jetzt hier, dass jetzt zusätzlich zu diesem einen Befragten, den ich schon hatte, jetzt 100 Dummy-Teilnehmende erstellt wurden. Und dort wird dann einfach ein Zugangsschlüssel erstellt. Und ich kann den dann nutzen und kann den dann auf irgendwelchen Wegen an die Teilnehmenden zustellen. Das sind also diese beiden Möglichkeiten, die ich nutzen kann. Und jetzt möchte ich kurz zeigen, wie man dann so eine Umfrage dann aktiviert. Gut, zum Aktivieren der Umfrage gehe ich hier wieder zurück auf meine Umfrageübersicht und klicke dann hier auf diese Umfrage aktivieren. Dann werde ich jetzt hier gefragt, wie diese Aktivierung vonstatten gehen soll. Und zu empfehlen ist auf jeden Fall hier anzugeben, dass man anonymisierte Antworten haben möchte. Das sorgt also dafür, dass die Antworten anonymisiert gespeichert werden, obwohl die Befragten individuelle Zugangsschlüssel erhalten haben. Die restlichen Einstellungen kann man so lassen, wenn man möglichst datensparsam vorgehen möchte und keine Datumstempel und so weiter speichern möchte. Dann gehe ich auf Speichern und Umfrage aktivieren und jetzt ist die Umfrage aktiv. Das heißt, die Leute, die einen Zugangsschlüssel zu der Umfrage haben, können einmal an der Umfrage teilnehmen und sobald die Daten eingegangen sind, können Sie dann wie gewohnt die Umfrage exportieren und auswerten. Viel Erfolg bei der Anwendung.